Hi, ich habe mich nun in den letzten circa zwei Wochen mit der neuen Steam-Version von Dwarf Fortress auseinandergesetzt und bewertet, was dich im Unterschied zu der klassischen Version nun erwartet, was aus meiner Sicht gut und was weniger gut geworden ist. Was ich dabei herausgefunden habe und ob sich jetzt der Einstieg in das Spiel, welches als Urvater dieses Genres gilt, mehr lohnt, das erfährst du in meinem Review, welcher jetzt für dich online geht.